Hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Resident Evil 7. Und wie schon vorher, wir haben noch immer den Pulsmesser dabei. Ich hoffe, ich fahr das. So, here we go again. Nur diesmal gehen wir einfach da durch. Es steht eben, dass wir den mit dem Brenner kaputt machen soll. Nur. Ich hab keinen Brenner und vielleicht ist ja hinterm Bodenwagen das Teil davon für den Brenner. Aber schauen wir mal, was so jetzt passiert. Ja, hallo Oma. Ich schaue da jetzt wirklich noch. Tschüss Omi. Komm mit dem Bunsenbrenner wieder oder mit dem brennenden noch was. Aue. Oh, Meiner Meinung nach. Fällt unser Tal dafür. Und vielleicht ist es ja da dahinter. Und ich hab einfach nur noch nicht nachgeschaut. So. Na? Da ist es auch nicht da. Okay. Und da haben wir eigentlich auch noch nichts. Westbrennstoff. Four. Sure. Actually, ein Plan mit dem wir jetzt mal wieder zurückrennen. Warte mal, wie kommen wir jetzt zum Besten hin? So wie ich jetzt so umrennen müsste. Ja, müssen wir aber. Wir weichen mal die Omi aus. Hallo Oma. Falsch kaufen, Falsch Oma. Ja, das ist nicht so geschickt wie es jetzt. Im Plan. Wir haben ja halt defekte Pistole und ich habe gerade ein bisschen wie wenn da mal dumm probiert mit kombinieren. Ich glaube, egal, ich hoffe. Wenn nicht, dann nicht. Also die Kugel brauchen wir noch. Schießbulver du jetzt mal weg. Aber mit der defekten Pistole, da steht nämlich Reparatursatz. Aber wenn ich das jetzt damit kombinieren druck. kombinieren. Und dann auf meine Pistole. Nein, das geht auch nicht. Okay. Das geht auf meine Shotgun nicht. Das geht auch auf die Übrigens. Cool. Ich habe echt gedacht, ich hab's jetzt da. Aber. Dann gehen wir das mal untersuchen. Drehen. Wo soll ich das drauf machen? Schau, da ist der Griff. Da tust an, Nein-Danke Und dann geht's ab, die Party. Aber es funktioniert noch nicht. Warum nicht? Hm. Also gefühlt fangen da schon zum zwölften Mal die Aufnahme an, aber ist ja egal. Um, ich habe einen Plan, nämlich einen Hallweiten, leider nur, wir haben irgendwann Dietrich gefunden, meiner Meinung nach müssten wir den da haben, haben wir aber nicht, weil ich wusste halt jetzt, wo das Schlüsselloch war, weil das war im, im Esszimmer, aber wo war der Dietrich? Das weiß ich leider nicht mehr, da ist halt schon wieder die Omi. Den müssen wir mal kaputt machen, da. Verfluchter der Arschloch! Schreit nicht! Ich bin doch. Ich hab dir gesagt, du sollst dir raus. Bitte mir. <lacht> ah! Geht's jetzt? passiert Okay. Jetzt rein sie wieder weg. Das war Das Ignorieren einfach mal, dass du neues Sand bringen und auch für die Kugel an. Cool, Kohlen einfach mal. Cool Kein Schlüssel. Yes. Endlich Münze. Das ist nicht gut. Machen wir mal zu. Ich nehme mal ein paar Sachen. Wie viel B haben wir denn? Garb. Ja, nice. Nice, nice, nice. Jetzt räumen wir da. da um mich geht's einfach auch noch. Jetzt räumen wir da einfach schnell um mich. Einfach zu so tun, als ob nichts ist. Müssen ja nicht die ganzen Nests machen. So. Hi. Brennerdüse, endlich! Jetzt fangt das ganze Spaß mal an da. Also ich habe mir schon überlegt, ob ich irgendwas verpasst habe die ganze Zeit. Ja moin! <lacht> Kraut Da haben wir eigentlich doch nicht mehr her. müssen. Brauche die Nester nicht unbedingt dahin machen. Mit dem Kränenschlüssel kommen wir jetzt bergauf. Aber wo dieser Dietrich war, verstehe ich jetzt leider nicht. Da. Meiner Meinung nach war der da unten drinnen. Aber dann hätten wir den ja haben müssen noch. Und wieso haben wir den ja nicht? Das ist die gute Frage. Gell? Da ist es auch nicht. Ich muss doch schnell weitergehen. Ah. Das ist Sind bisschen. Oh, was war das? Emotion. Da ist natürlich ein Schlüsselloch. Aber wir haben keinen Dietrich. hat <lacht> fast kaputt ja an. Der Dietrich war meiner Meinung nach... Da drinnen. Aber vielleicht da ist schon mehr. Dann schauen wir mal auf. Okay. Like. Dann muss ich. da oben gehen. Und wieder zurückgehen. Guck. Cool. Schauen wir mal kurz da unten rein. <lacht> da unten drin war der Dietrich auch ja, oder? Da. Dann vergessen wir den Aufruhr mal. Weil es auch nicht was ist. Wir haben ja vorhin gefunden. Und haben da nicht mehr mit ein da drin, das ist echt traurig. <lacht> Egal. So, jetzt gehen wir mal zum. Arten. Oh! Holy oh, shit! Jetzt geht's mal gut. Familie vergessen? Ja. Oh mein ja. Gott Ah, oh, das ist eine das ist mir gar aufgefallen! What? Crazy! Crazy like a fool oder so, huh? Crazy, crazy, crazy! Das hat mich wirklich geschreckt, So, hey. das ist aus also dem Nichts gekommen! Ich war gerade so dabei, was ich uh, uh, erklären wollte, irgendwas, aber ich hab's einfach vergessen. Gehen mal da rein. Telefon. dran? Die Geräusche immer. Sie sind jetzt im Obergeschoss. Da gibt's ein Kinderzimmer und könnt mir jeden Raum. Ein Zimmer für Rest. Oh mein Gott. What? Was? Target Acquired What? What? Betreffende Serie Serums in den Objekten In der Lage Serums synthetisieren Erste D-Serie hier Nerv Zweite D-Serie Peripherer Nerv Ich glaube das ist es Ja Telefon. So und? Hast du ein Serum gefunden? Musste mich mit deiner Mom und ihren verdammten Käfern rumschlagen. Eine Warnung wäre nicht schlecht gewesen. Das tut mir leid. Was ist mit dem Serum? Hab keins gefunden. Aber ich weiß, was wir dafür brauchen. Ein Kopf und Arm einer D-Serie. Das kann nicht stimmen. Ein Kopf? Ich glaube, den habe ich hier irgendwo rumliegen. Hast du? aber nicht, wo der Arm ist. Hast du das ganze Haus durchsucht? Nein, noch nicht. Ich muss mich noch im oberen Stock hier umschauen. Okay. Schau dort nach. Komm zum Wohnwagen, wenn du ihn hast. What? Wir brauchen... ...die Materialien für Serum, das ist anscheinend der Kopf und der Arm, wenn ich es ganz... ...falsch verstanden habe. Ja, gut. Cool. Und dann soll ich zum Büro kommen, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber ist immer egal. Das ist eine Puppe. Hallo. 11. Oktober. Habe den ganzen Tag Ohrsausen und kann nicht mehr schlafen, seit das Kind aufgetaucht ist. So er hat schon recht. Irgendwas stimmt mit dem Kind nicht und mit der Frau, die es mitgebracht hat. 15. Oktober Ich sehe und höre Dinge. Mir ist ständig schlecht. Bin zum Arzt in der Stadt gegangen und er hat mich geröntgt. Was ist passiert mit mir? Das Kind hat mir ein Geschenk gegeben. Ich habe das Geschenk in den Geheimraum hinten im ersten Stock gelegt. Dort wird es niemand finden. Jener Arm ist Zeichen des Kindes Vertrauen, jener Arm wird uns zur Glückseligkeit führen. Und jeder, der diese Ge Glückseligkeit untergräbt, dem werde ich kein weiterleben gestatten. Oh mein Gott. Cool. Dann gehen wir mal weiter. Das <laughs> finde okay, ein eine große um. Sieg. Defekte Pistole. Ja, Laterne wahrscheinlich. Hast die Oma Laterne hinten liegen lassen, können das sein? Tja, dann schauen wir halt nochmal nach. Der müsste ja da liegen, über. Wieso hat sie so einen langen Arm? Wieso hat sie die Laterne mitgenommen? Wieso brauche ich eine Laterne? Warum soll ich da oben gehen? Wir machen es einfach cool. So viele Fragen, aber. Ist ja Spaß, ich tue jetzt einigen. Und jetzt umdrehen. Oh mein Gott. Hi. Ich folge dir, weil. Was ist der Teufel? Das ist neu. Was hat sie gerade gebaut? Innerhalb von 2 Minuten? Gott sei Dank gibt mir der Flammenwerfer Gefühl der Sicherheit. <lacht> Gleich kommt sie so hinter mir. Hi. Gehen wir da auf. Ich... Hallo. Hi. Jawohl. Wir sind. Da ist sie hinten rausgekommen. Ja, schauen wir ob das auch geht. Okay. Das geht schon mal auf. Okay. Das ist schon mal gut. Stark flüssig. Dann kommen wir da rein. Warum ist das? Gewächshaus? What the fuck? sind so viele Geräusche die ganze Zeit Dann, gehen wir mal abspeichern Wie viele Münzen auch mal jetzt. haben wir denn jetzt? Insgesamt haben wir. 5. Da kennt man uns. Ein Stabli. Erhöht in Nachladgeschwindigkeit. Aber irgendwie hätte ich gern das. Brauchen wir noch 8 Cool Schauen wir, was wir da alles einladen. Die Kurbel. Ja, ob wir nochmal eine Kurbel brauchen? Laden wir es ein. Effekte Pistole, laden wir ein. Aber ich habe ja eigentlich eine Pistole. Gut.